Hallo Paraguay Live. Ich bin der bit und herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema: voll gleich. Heute schauen wir uns wie vereinbart den tropischen Garten der zu diesem Riesenvilla von knappen 500 Quadratmeter Wohnfläche gehört. Ich verlinke euch hier links oben die reine Besichtigung. Also falls ihr an diesem Haus Interesse habt, schaut euch erstmal den Link da oben an. Da ist die reine Besichtigung oder andersrum. Ihr schaut euch zuerst den tropischen Garten. Ach, ich sage nichts dazu. Es ist einfach ein Traum. Super gepflegt, 1,8 Hektar, also 18.000 Quadratmeter. Mit eigenem Bach, mit eigenem Strand. Und man kann eventuell noch Teile des Riesengrundstückes veräußern. Und zwar mit. Gewinn einfach aufteilen und verkaufen. Helfen wir euch auf jeden Fall sowohl beim Kauf als auch bei eventueller Teilung. Aber wenn ihr das Geld habt, am besten kauft euch. Das Haus ist bezugsfertig, praktisch. Möbel bestellen und einziehen. Also schaut euch an, wir sehen uns nachher. Also hier ist der Haupteingang. einfache Frage. Sieht doch klasse aus, oder? Ja, das habe ich nämlich auch gemeint. Also bei uns hier sieht es auch genauso toll aus, mit den Vögeln, mit der Natur. Es ist einfach unglaublich. Also, ich sage euch einige Sätze dazu. Was? Kurze Zusammenfassung. Also meiner Ansicht nach das Haus mit knapp 500 Quadratmeter bebaute Fläche ist ein Riesenhaus, was wirklich in sehr gutem Zustand ist. Dazu gehört auch eine Riesengarage, die im Kolonialstil gemauert worden ist. Die dritte Sache ist der tropische Garten, die ich euch in diesem Video Es liegt direkt am Bach. Und die fünfte Sache, ja, es liegt praktisch einige Autominuten von PDWU entfernt. Also von daher nur kaufen, sich schnell entscheiden, weil die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Okay, wie immer, schreib in die Kommentare darunter, die Fragen, anrufen per E-Mail. Also die Vorteile liegen auf der Hand. Das große Haus von knappen 500 Quadratmeter im Kolonialstil gebaut. Richtig mit tollen Baumaterial. Die zweite Sache ist natürlich die Garage. Die große Garage im Kolonialstil. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Und die dritte Sache, der 1,8 Hektar große Grundstück, praktisch tropische Garten. Mit altem Baumbestand, mit tropischen Früchten und seltenen Pflanzen. Die vierte Sache, es liegt nur ein Kilometer vom Asphalt entfernt einige Autominute von der Stadt Piribabui entfernt. Also die Entscheidung kann nur heißen, kaufen und zwar sofort kaufen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also so ein tolles Angebot, das wird aus Altersgründen verkauft, veräußert. Habe ich lange nicht mehr gesehen und ich bin 18 Jahre in Paraguay. Also, alle Daumen nach oben, einfach die richtige Entscheidung treffen, wie immer das Objekt kaufen. Bitte die Kommentare drunter, mich auch persönlich per Business WhatsApp anrufen bzw. anschreiben. Nicht lange warten, sondern die Entscheidung treffen. Abonniere diesen Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Likes nach oben wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video und womöglich beim nächsten Objekt. Danke, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Danke euch.